in the afternoon of fair crawl in park ella the fair traveler team visited ranch farsox fish hop where our host cordo told us all about ecological trout Klar, wenn ein Tier krank ist, auch ich den Tierarzt, wenn es nötig ist, wird die Antibiotika eingesetzt, klar, aber ich finde, wieso auch nicht? Man hat das ja auch aus einem Grund geforscht und gemacht. Aber ich bin dagegen, dass man es einfach... Prophylaktisch? Ja, ja, ja, das ist ein Seich, Man darf das ja gerne studieren, das ist prophylaktisch einfach ich bin mit der hat zwei, drei Kürze gemacht. Ich eigentlich die Herren, also ja, wenn es nicht geht, ich sage, man dürfte auch nicht lang warten, dann ist der Tierarzt auch da und schaut auch. Wir machen jetzt auch seit drei Vierteljahr, arbeiten wir mit EM, ich weiß nicht, ob wir das kennen. EM? Die tiefe Mikroorganismen. Mm. Probiotik. Du ah, ursprünglich von Japan hat das eigentlich ein Arzt, der mal gesehen gefunden, per Zufall. Das ist so aufgebaut auf Photovoltaik, also auf Stray-Bakterien, bakterien Photovoltaik und, und äh, ah, jetzt ich, auf jeden Fall, macht man das an und dann kann man das eigentlich in den Kreislauf hineingehen von der Natur. Okay. Und das tut einfach alles, das geht nicht gut, ich gebe es der Tier auf die Futter, ich, ich tue es auf der Mischte, ja, wir trinken selber. Und das kommt einfach, das regt einfach alles an. Es ist, ist auch wieder etwas, wir. Wir haben das grosse Glück, dass wir äh, hinten, in dem Wäldchen, haben wir eine eigene Quelle. Also, das Wasser kommt vom Berg raus. Äh, das Wasser kommt dafür. Wir haben dort neue Naturteil. Wir sind wirklich ausschließlich Natur, haben auch keine Folie und überhaupt nichts drin. Und dann haben wir halt noch hier die vier Bäcke, wo wir die Fischer noch größer sortiert haben. Dass, wenn jetzt eine Bestellung zu bohren, das wird immer mit so. Gehen. So lange. Ich so. Also rein vor Handhabung her. <lacht> ja, das machst du halt eigentlich immer wieder. Wenn, du, wenn ich jetzt komme und rausnehme, dann schon ich die kleineren auch halt wieder ein bisschen trocken. So. Aber nicht, dass man permanent am Fisch um, um. Sägen ist wie den Fischen, äh, Fische sind nicht Bio. Die, äh, die hätten gerne Bio gemacht. Unser Kutter, Hotel, Restaurant sind nicht bereit, um noch mehr zahlen, für, dass wir halt Biofisch sind. Nicht dem, dass ich dort, wo ich es abgeklärt habe, Schwierigkeiten hätten, um überhaupt Bio-Jungfisch zu kaufen.